Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr darauf, mehr zu überfahren über Motivation, Macht und Nudging und freue mich auf die Präsentation, wer will was von wem und würde gleich übergeben an die drei Referentinnen. Genau, ja, hallo zusammen. Wir sind zu dritt, auch wenn jetzt wahrscheinlich nur ich eingeloggt bin. Also auch Eva ist hier und Inka, wir sind von der Universität Duisburg essen dem Institut für Sachunterricht und Geografie und freuen uns auch, dass wir präsentieren dürfen ähm, hier beim Future Festival und uns wurde noch der Tipp gegeben, dass ihr die Präsentation als Fullscreen euch auch gerne ähm, anschauen könnt. Genau. Das müsst ihr halt selber einstellen, deswegen da nur kurz der Hinweis. Ich ähm, erzähle ganz kurz, was wir vorhaben. Drei Teile versuchen wir in der Kürze der Zeit zu realisieren. Wir starten mit einem kleinen Impulsvortrag und da soll es halt auch darum gehen, warum beschäftigen wir uns mit den Dingen und geben so einen Einblick, wie kommen wir eigentlich auf unsere ähm, Forschungsfragen und stellen ein ähm, lehr lern vor. Dann würden wir mit euch versuchen, in dieser kurzen Session auch interaktiv zu werden und ähm, laden euch ein, ähm, mitzudiskutieren und mitzuschreiben auf dem Miro-Board. Da findet ihr jetzt schon den Link in der... in dem Chat. Den haben wir schon reingepostet. Ich wechsle jetzt auch mal eben den Chat auf. Hallo aus Jena. Ja, hallo zurück. Ja. Und ähm, genau, also geht schon mal aufs Miro-Board. Ähm, wir erklären dann gleich noch, wann, wie und so weiter. Und da möchten wir eben dann auch euren Input hören, Fragen zu Macht und Beeinflussung mit euch diskutieren. Und dann auch noch einen kleinen Ausblick geben, was bisher unsere Forschungsergebnisse sind, unsere Begleitforschung zur universitären Lehre und was wir gerne jetzt auch weiter ähm, vorantreiben wollen würden und uns da an interessanten Fragen überlegt haben. Genau, ich hatte ja gesagt, ähm, wir beginnen damit, dass wir ein bisschen ähm, erklären, wie kommen wir eigentlich auf unsere Fragen und deshalb möchte ich jetzt ganz kurz ein lehr lern ähm, vorstellen, ein inverted classroom in der LehrerInnenbildung und da gar nicht auf alles eingehen, weil das eine recht äh, umfassende Geschichte ist äh, und mich eher auf Selbststeuerung, Gamification und Motivationsaspekte ähm, äh, konzentrieren, aber einfach, damit ihr so den Hintergrund nachverfolgen könnt. Ähm, es gab hier mal eine Einführungsveranstaltung für unsere Lehramtsstudierende klassisch in Präsenz als Vorlesung und dazu Übungen und dann haben wir gesehen, dass wir da doch einige Herausforderungen haben. Wie beispielsweise fehlende Anwesenheitspflicht. Wir sind an einer pendlerinnen uni Die Vorlesung war nicht an eine Prüfungsleistung, äh, Prüfungsleistung gebunden und so weiter. Gleichzeitig ähm, sind wir im Sachunterricht auch interdisziplinär unterwegs und beziehungsweise versuchen uns auch an die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern ähm, zu orientieren und versuchen das natürlich auch in die Lehre zu transferieren und ähm, haben deshalb auch den Gedanken verfolgt, dass Digitalisierung und digitale Lehre als etwas Erfahrbares, Realisierbares auch schon im Studium ähm, angeboten werden sollte. Äh, dadurch ist dann das Projekt, daraus ist dann das Projekt entstanden, die digitale Lehrerinnentasche. Man kann, glaube ich, ganz schnell hier die Symbolik dahinter erkennen. Ähm, genau. Zunächst einmal zu ein paar Gamification-Elementen, die wir da eingebaut haben. Also, wir haben irgendwie auch festgestellt, ähm, so, eine, so ein E-Learning zu machen, also eine Präsenzvorlesung in eine digitale Lehrveranstaltung umzuwandeln und dann sagen wir mal schlichtweg, Vorlesungsvideos hochzuladen, aktiviert jetzt auch nicht unbedingt viel mehr, da kommen auch nicht unbedingt viel mehr Studierende. Also haben wir überlegt, gut, wir bauen unsere Inhalte in... Ähm, kleine ähm, Aktivitäten um und spicken das Ganze noch mit ein bisschen Gamification. Konkret ist das also dann hier so, dass Studierende für die Einheiten, die sie pro Vorlesungseinheit machen, Punkte bekommen und sich dann eben über das Tool Level Up ähm, symbolisch die LehrerInnen-Tasche füllt. Ist das Moodle? Ja, das ist Moodle, das ist schon das ähm, neue Design bei uns, ähm, gerne, von, von Moodle und es ist alles in Moodle realisiert und realisierbar, von Universität zu Universität sind die Plugins ja verschieden, aber ich glaube, so etwas oder so etwas Ähnliches sollte an vielen Hochschulen möglich sein, wir haben da auch keine Zaubertools verwendet. Ähm, genau, also es äh, fühlt sich ein Balken, ein Fortschrittsbalken. Ich kann sehen, wo wo stehe ich schon und ich habe die Möglichkeit, symbolisch ähm, mir mein, mein Täschchen zu packen und Kompetenzen zu erwerben. Gleichzeitig haben wir auch Elemente der Selbststeuerung ähm, eingebaut, wenn man so will. Also beispielsweise können Studierende über Häkchen, die hier rechts eingebildet sind, nachhalten. Was habe ich schon gemacht? Was möchte ich mir vielleicht nochmal angucken? Was ist für mich erledigt? Und am Ende jeder Vorlesung, Vorlesungseinheit gibt es dann auch ein Quiz mit ähm, Selbstkontrollfunktionen, was die Studierenden auch irgendwie sehr ähm, ansprechend fanden. Das sind jetzt, wie gesagt, mal ein paar... Beispiele. Wir haben das Ganze also dann auch versucht um, zu evaluieren und zu begleiten, ähm, sind jetzt schon im zweiten Tonus, also haben das im äh, Sommersemester 2019 ähm, schon abgeschlossen, sozusagen. Da gab es ähm, zwei Online-Umfragen zu Beginn und am Ende und eine anschließende qualitative Interviewstudie. Jetzt sind wir gerade noch mitten in der laufenden Auswertung der äh, jetzigen ähm, Lehrveranstaltung und machen das eigentlich vom Setting her ähnlich das fanden wir glaube ich recht äh, gewinnbringend also auch wieder Online Befragung am Anfang und am Ende und qualitative Interviews. Wir sind aber jetzt, glaube ich, schon etwas zielgerichteter, was unsere Fragen auch angeht. Also einiges wissen wir jetzt, glauben wir ganz gut zu wissen. Das machen die Studierenden gerne, das motiviert, das funktioniert. Aber es haben sich gleichzeitig ganz viele neue Fragen aufgetan. Und das finden wir auch gerade so spannend, jetzt äh, mit euch zu diskutieren. Denn als dieses Projekt gestartet hat, war wie bei vielen anderen Projekten auch von Corona noch überhaupt keine Rede, hat aber jetzt natürlich eine nicht äh, äh, ahnbare oder voraussehbare Relevanz genommen. Ich sag mal so nicht qualitativer Natur, aber vielleicht was, was die Quantität angeht. Also jetzt ist irgendwie überall alles digital und deswegen finden wir das besonders interessant, da nochmal weiter zu schauen und auch das mit euch zu diskutieren. Ganz kurz zu den Ergebnissen. Wirklich nur ein grober Überblick. Also wir haben rausgefunden, dass sich so ein paar... Ähm, Dinge rauskristallisieren und die interessanterweise auch einige Gegensätze aufzeigen. Also die Studierenden schätzen und befürworten und unterstützen diese Flexibilisierung, das mobile Lernen. Sie mögen die Elemente zur Selbstkontrolle. Gleichzeitig treten das Verlangen nach Kommunikation und Interaktion auch irgendwie neu aufs Feld und stellen Fragen. Die Studierenden fragen sich, wie können wir jetzt eigentlich eine Interaktion realisieren, wie sie in Präsenzlehre äh, möglich wäre die Elemente zur Selbstkontrolle und die Gamification-Elemente werden teilweise eben auch als positiv bewertet. Andererseits werden auch Fragen in den Raum geworfen, was wird da eigentlich für ein Druck irgendwie suggestiv aufgebaut und wie muss, wie, inwiefern muss ich mich daran beteiligen, inwiefern spielt das vielleicht für Benotung eine Rolle und so weiter. Ähm, was wir auch äh, gesehen haben, ist, dass die Vielfältigkeit und die kleinen, knappen Elemente und Aktivitäten sehr geschätzt werden. Ähm, ich gehe gleich auf die Frage ein. Und ähm, das aber eben auch wieder die Frage gestellt hat nach Selbstverantwortung und selbstorganisierten Lernen. Die Veranstaltung war... Ähm, im ersten Durchlauf, die Vorlesung war ein E-Learning und die Übungen dazu waren in Präsenz. Und jetzt im Corona-Jahr war natürlich dann alles digital. Ich glaube, das war die Frage. Ähm, und, und dennoch haben sich diese Fragen gestellt. Also wir hatten eine begleitende ähm, Präsenzübung dazu in kleinen Gruppen und auch da haben sich schon diese Fragen gestellt. Jetzt kann man sich also vorstellen, diese Relevanz dieser Fragen hat nicht, hat nicht gerade abgenommen. Ähm, genau. Wir haben dann einige Themen sozusagen zugespitzt auf den Bereich Macht und Beeinflussung ähm, in der Lehre, beziehungsweise im Grunde genommen insbesondere in der digitalen Lehre. Ähm, und wie gesagt, das hat ja jetzt eine, noch, noch mal eine ganz andere Relevanz bekommen. Und hier würden wir dann auch schon ansetzen und sozusagen das Ganze mit euch ähm, auch diskutieren wollen, aber jetzt auch nicht so ganz frei, sondern schon in so einem Rahmen, wo wir sehen, da haben wir einige interessante ähm, Ambivalenzen rausgefunden und da sehen wir auch Herausforderungen für die ähm, Hochschuldidaktik. Das würde ich dann gerne einmal ganz kurz ähm, vorstellen, bevor ihr dann auch alle direkt auf den Miroboards euch ähm, beteiligen dürft. Also zum einen haben wir das so zugespitzt auf den Bereich Kommunikation beziehungsweise Nicht-Kommunikation. Ähm, wir haben jetzt als dozierenden eine ganz andere Machtposition, Kommunikation zu steuern. Ähm, wir geben einerseits vor, zu welchen Themen gibt es überhaupt ein Forum? In welchem Seminar gibt es kein Forum? Wo ist das ein anonymes Forum? Wo ist das ein offenes Forum? Wir können Rederecht in synchroner Lehre ähm, verteilen oder auch den Studierenden entziehen. Wir haben also ganz andere ähm, Mechanismen der der Machtausübung und andererseits haben die Studierenden das vielleicht auch, indem sie sich da viel leichter rausziehen können und sagen können, okay, da partizipiere ich nicht. Und das haben wir eben zugespitzt auf die Fragen, ob die digitale Lehre diese Machtverhältnisse verstärkt oder wie ihr das seht ähm, und wir, wie wir damit eben umgehen können. Der zweite Punkt ähm, ist dann Professionalität und Privatsphäre. Also wir haben eben festgestellt, dass durch die digitale Lehre und durch ähm, das ähm, digitale Semester sozusagen diese Grenzen verschwimmen. Es wird auf einmal Gruppenarbeiten gemacht in Chatgruppen, die sozusagen zeitlich entgrenzt sind. Wir schauen durch die Kamera in das Wohnzimmer der Studierenden. Wir hören deren Geräusche. Wir hören Kinder im Hintergrund. Wir Dozierenden haben vielleicht ein repräsentatives Büro. Wir haben vielleicht eine Bücherwand. Wir können vielleicht einblenden, dass hinter uns eine New Yorker Skyline zu sehen ist. Das heißt, wer ist jetzt dafür zuständig, dafür irgendwie Sorge zu tragen, dass es da noch eine Work-Life-Balance gibt? Wer ist dafür verantwortlich, dass es da eine Abgrenzungsmöglichkeit und auch eine Sicherheit für Studierende gibt? Und wie kann das von der Universität unterstützt oder gefördert werden? Und dann auch schon der eben angesprochene Bereich Interaktion und Gemeinschaft. Also wie können wir es jetzt ja denn doch noch schaffen, dass wir Interaktion und Gemeinschaft fördern, dass wir Diskussion und Diskurs fördern und dass wir wortwörtlich sagen, dass einige Studierende sozialer Vereinsamung entgegenwirken, ohne das sozusagen zu sehr erzwingen zu müssen. Ähm, was können wir da machen? Genau, und da laden wir euch auch jetzt eigentlich schon direkt ein, ich hoffe, der Link funktioniert, sonst gibt mir Feedback im Chat. Wir haben genau diese Fragen, die ich jetzt eben vorgetragen habe, nochmal. Ähm, ja, ich glaube, es funktioniert. Ich sehe schon die ersten ähm, der Meldungen. Link, der Link ist jetzt ganz nach oben gerutscht im Chat. Soll ich den nochmal posten? Das kann ich natürlich nochmal eben machen. Wir würden jetzt gerne einfach drei Minuten geben, sodass jeder ein paar Gedanken dort hineinschreiben kann. Ja, danke. Das war noch ein wichtiger Hinweis. Also nicht bis zum Ende der Session, sondern drei Minuten. Und ich bin auch schon über die Zeit. Und danach diskutieren wir das auch ein bisschen gemeinschaftlich natürlich. Und ihr dürft euch auch vielleicht jetzt schon direkt äh, per Audiokommentar an uns wenden, melden, in den Chat schreiben, wie euch das lieb ist. Oh, ich hab zu lang geredet. Da passiert schon viel, ja. Soll ich ranzoomen irgendwo? Okay, gleich. Die Studierenden haben aber auch die Möglichkeit, sich mehr zu beteiligen, Feedback zu geben, sich untereinander zu vernetzen. Ja, ja, ja, ach so, ja, ich dachte, wir können das. Hm. Okay. Ja, es tut sich einiges. Ich glaube, die Relevanz der Themen trifft den Zahn der Zeit. Sagt mir, wie ich zoomen soll. Was möchtet ihr sehen? Okay. Jetzt kann ich so vielleicht Themen durchgehen. Das ist irgendwie von uns. Ich glaube, ich muss noch einen Refresh machen. Der Hintergrund ist versehen gelöscht worden, das mhm. ist aber nicht weiter, das ist nicht schlimm, genau, das ist das am wenigsten Wichtige. Zeit. Genau, ja. sollen wir in die Diskussion gehen? Genau, also wir würden jetzt in einer knappen halben Minute in die Diskussion gehen. Für die Diskussion freuen wir uns, wenn sich äh, einige von euch auch per Mikro beteiligen können. Ich denke, ihr habt die Gelegenheit gehabt, schon einiges hier zu lesen, und vielleicht fordert euch einiges heraus, dort auch einen Kommentar dazu abzugeben. Okay. Kurzer Hinweis: Ich glaube, wir müssen. Äh Leute, die sich äh, mit einem Wortstatement beteiligen wollen, freischalten. Oh. Also bitte im Chat melden, wer ähm, zugeschaltet werden möchte. Okay. okay. Also man hm. Gut, wir können sehen, das ist noch ziemlich rege Aktivität. Aber... Oder ihr macht alle zu Speakern Genau, ich bin gerade mal. Ich, ja. Super. <lacht> <lacht> genau, wer jetzt schon vorher sprechen möchte, kann das auch unserem Host sagen. Also, wie wir sehen können, sind das nun äh, drei Themenfelder, von denen ja auch, sag ich mal, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, Erfahrungen, Lösungen sich hier rauskristallisieren. Also zum Beispiel bei der Work-Life-Balance habe ich in der Mitte gelesen, dass natürlich Verantwortung auch bei der Universität liegen kann. Und ähm, da ist natürlich äh, die Frage, welche Rolle nehmen eigentlich Dozierende dann in Relation zu ihrer Universität ein? Das ist ja dann auch wieder so ein Machtverhältnis, wo hier auch vielleicht in Corona-Zeiten ganz oft so die Idee war, dass Verantwortung delegiert wird an die Dozierenden, dass Dozierende letztendlich natürlich auch dieses Bindeglied sind. Das kann man da ganz gut rauslesen. Mm. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Frage, wie viel Zeit äh, Studierende tatsächlich verwenden. Also kann man sie äh, anregen, Zeitmapping zu betreiben. Ist natürlich auch die Frage, wie realistisch ist das Ganze. Steht hier auch. Wie realistisch sind unsere Zeiteinschätzungen? Finde ich auch total interessant und wichtig, was so wenn betrifft. Und... Genau, dann ist ja die Frage, mit Lehre ist der aufwendig geworden, das spielt auch so in dieser Zeitebene eine Rolle. Und dann sind es natürlich noch andere Ebenen, die dort sind, das ist so dieses Nähe-Distanz, also wir haben einmal so eine zeitliche Ebene, quasi eine räumliche Ebene und äh, da steht hier aber auch wiederum der Kommentar, dass das auch sehr erfrischend sein kann, so diese äh, andere Nähe einmal herzustellen, wo man vielleicht ähm, etwas lernt über das Gegenüber und das Machtgefälle sich dadurch enthalten, wie man hier lesen kann, auch ausgleichen kann.